dass so viele da sind, das ist Spitze und äh, weil Zeit knapp ist, äh, wird der Philipp Jax als LGB-Vorsitzender hier von Frankfurt jetzt schon das Wort ergreifen, weil er nicht weiß, wie viel Zeit er nach hinten raus hat. Bevor das losgeht, ganz kurz zum Ablauf. Wir gucken jetzt, dass wir in die Verhandlungen reinkommen. Ihr wisst ja sicher alle, dass man sich da sehr gut benehmen muss. Das bin ich gestern auch nochmal ausdrücklich gebeten worden. Keine Zwischenrufe und so weiter. Das gebe ich hier mit freundlich weiter. Ähm, danach machen wir uns auf den Weg über den Bahnhofsvorplatz, über die Kaiserstraße zur Konstablerwache. Da haben wir dann noch ein paar Redner und am Ende gehen wir zur Staatsanwaltschaft rüber und überreichen denen auch noch mal ein paar Broschüren von uns, von, der, äh, von den gesammelten Reformvorschlägen zum besseren Schutz von Betriebsräten und zur Verbesserung des, äh, des Betriebsverfassungsgesetzes und hoffen, dass sie sich da ein bisschen nachschulen werden. Äh, in diesem Sinne übergebe ich jetzt mal das Wort machen damit Ja, ja liebe, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, äh, erstmal ganz herzlichen Dank auch für die Möglichkeit hier zu sprechen und euch die Grüße, die Solidarischen von den DGW-Gewerkschaften zu überbringen. Natürlich insbesondere an die Kollegen. Die hier drinnen im Arbeitsgericht jetzt gleich, ähm, ja, genau, jetzt ist es ein bisschen lauter, äh, im Arbeitsgericht ähm, ja, verhandelt werden. Die Geschichte von äh, äh, den Kollegen am Flughafen ist natürlich eine, wie wir sie immer wieder erleben. Auch hier in Frankfurt ist Unionbusting und Betriebsräte-Mobbing, äh, Einschüchterung und so weiter leider keine Seltenheit. Und das ist natürlich was, was wir als Gewerkschaften überhaupt gar nicht akzeptieren wollen. Es gibt ein Betriebsverfassungsgesetz, es gibt Arbeitsschutzrechte und die auch durchzusetzen ist Aufgabe eines Staates und einer Gerichtsbarkeit. Und ich hoffe sehr, dass heute auch wie zu erwarten ist eigentlich diese Kollegen wieder... Äh, freigesprochen bzw. Äh, entschieden wird, dass sie nicht äh, de dessen schuldig sind, was ihnen vorgeworfen wird, dass die Hausverbote aufgehoben werden und der ganze andere Quatsch, den, äh, den diese Anwaltsindustrie wieder hervorgebracht hat, um eben aktive Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die ihre demokratischen Rechte wahrnehmen und eine wichtige Säule unserer Demokratie sind, einzuschüchtern und von ihrer Arbeit abzubringen. Es ist auch absoluter Quatsch zu denken, dass äh, Betriebe mit Betriebsräten irgendwie schädlich oder weniger, weniger gut arbeiten würden als andere. Das Gegenteil ist der Fall. Äh, größere Untersuchungen äh, auch vom DGB haben festgestellt, dass gerade Betriebe mit Betriebsräten besonders produktiv und besonders innovativ sind. Nicht nur, weil die Leute bessere Arbeitsbedingungen haben und deswegen entspannter und natürlich auch dann effizienter arbeiten können, sondern auch, weil sie einfach die Sicherheit haben, dass sie nicht gefeuert werden oder sonstigen äh, Willkürmaßnahmen des Arbeitgebers ausgesetzt sind. Ja, ich denke, die, die, die Arbeitsrechte, das das Betriebsverfassungsgesetz hat einen Vorläufer. Und zwar ist es heute genau 100 Jahre her, also 1918, als die Novemberrevolution stattgefunden hat. Und die Arbeitgeber vor der Wahl standen. Entweder die Betriebe werden vergemeinschaftet oder sie geben ihren Arbeitnehmern Rechte. Und das ist genau passiert. Sie haben sich für die zweite Variante entschieden. Sie haben, Arbeit, Sie haben Gewerkschaften anerkannt als Vertreter der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Sie haben den Acht-Stunden-Tag eingeführt und weitere Maßnahmen, die heute selbstverständlich sind. Dass diese Errungenschaften der Arbeitnehmerschaft heute wieder in Frage gestellt werden und viele Arbeitnehmer, viele Arbeitgeber sich aus der Verantwortung stehlen wollen, ihrer demokratischen Verantwortung, aber auch ihrer sozialen Verantwortung und der Verantwortung für den Rechtsstaat, das ist ein Zeichen, dass es dringend nötig ist, dass wir wieder stärker uns einsetzen. Und deswegen bin ich euch allen auch sehr dankbar, dass ihr heute hier seid und sagt, nein, wir werden uns das nicht gefallen lassen. Wir stehen an der Seite von Kolleginnen und Kollegen, die drangsaliert werden. Und äh, das halte ich für besonders wichtig. Und deswegen war es für mich auch wichtig, dass ich als DGB-Vorsitzender hier auch herkomme ähm, und in der Hoffnung, dass auch hier Recht gesprochen wird heute und die Arbeit, die, die, der Kampf für Arbeitnehmerrechte weiter gestärkt wird. Ich bin gespannt, wie es ausgeht. Ich wünsche euch alles Gute. Mit dem Wetter haben wir ja Glück. Es ist nicht kalt und es regnet auch nicht. Wunderbar. Ähm, genau. Ich wünsche euch noch viel Erfolg und vor allem den Kollegen im Gericht heute viel Erfolg. Danke euch fürs Zuhören.